Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir spielen heute, wie ihr im Hintergrund schon seht, mal wieder Call of Duty, Black Ops, Cold War, wir spielen im Multiplayer. Für dem Spiel kam bis jetzt erst ein Video, wobei der Kanal auch mit COD eigentlich angefangen hat. Und ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß. Achso, ich spiele ähm, wahrscheinlich PPSH. Wenn ich keinen Bock mehr habe, spiele ich LC10 wahrscheinlich oder so oder KSP. Mal gucken. Die KSP ist komischerweise sehr stark, was man eigentlich nicht denkt. Beziehungsweise, die, ich glaube, die wurde sogar gebufft mit dem letzten Update. Ich habe mir gedacht, yo, COD. Der Kanal hat ja mit COD angefangen und da habe ich mir gedacht, bring das doch noch einfach mal. Hab heute noch nicht gespielt. Ich habe Das ist meine erste Runde jetzt. Generell Cold War. habe ich auch erst vor einer Woche oder so wieder angefangen. Es war ja Free Weekend. Und da habe ich mir gedacht... Kaufe dir das Spiel doch einfach nochmal. Ich hasse übrigens Diesel, weil die Gegner immerhin im Spawn campen und am snipen sind. Wird wahrscheinlich viele Tode rausgeschnitten haben. Und ich werde nicht sterben. Ey, er steht wieder da hinten. Ich kann nichts machen. Ich kann wirklich nichts machen weil ich weiß dass wenn ich jetzt hier lang gehe ich weggesniped werde doch nicht ja das Extended Mag ist halt wichtig bei der LC 10 und ich wurde der Rex Revolver Alter. wird hier wieder gecleared oder also das meine ich mit die Sch Leute spielen auf dieser Map eklig eigentlich nicht nur auf dieser Map sondern überall aber die stehen hinten im Spawn hinten auf der Straße und machen einfach nichts Dafür ist die LC10 so verdammt gut, dass die Leute aus dem Headwitch zu holen und ihn da oben wegzuholen. Da guck es dir an! Guck es dir an! Da ist er wieder! Da ist er! Komm, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er! Hinter mir ist der Nächste! Was? Buddy-shootet er! Shotgun-Spieler! Wieso war der gerade hinlegen blockiert? Wallbang. Also es ist langsam lächerlich. Die Leute kommen. Er flasht erstmal. Ich hab ihn gestuckt. Alter, der ist ein bisschen weggeflogen, du. Er schneit nicht nur, er wird auch weggesniped. Nee, du äh, drückst meinem Mate keinen Finish. Mehr. Wie war das? Kein Kill, Alter. Ich war so auf seinem Kopf drauf. Ich würde gerne mal wieder Yamantau spielen. Also, Yamantau war eigentlich eine nice Map. Nuketown ist eigentlich auch nice, aber Yamantau hat mir mehr Spaß gemacht. Ich glaube, Yamantau ist meine Lieblingsmap. Ich habe übrigens gestern auch ein Story-Video aufgenommen. Da ist allerdings die Audio vom Game verloren. Also, die hat nicht mit aufgenommen. verloren gegangen ist, nicht. Die war gar nicht erst da. Ja, dann bin ich erstmal geraged und hatte keinen Bock mehr aufzunehmen. Obwohl ich sogar einen Twitter darüber gemacht habe. Jo, was nehmen wir? Satellite oder Armada Strike? Satellite kennen wir schon aus der Alpha bzw. Beta. Let's go. Das Video äh, das Video zur Alpha oder Beta, ich weiß gar nicht, was, was es war, was ich da gespielt habe, seht ihr jetzt oben rechts in der Ecke. Könnt ihr euch auch gerne nochmal reinziehen. Da habe ich auch keine Facecam, da habe ich auch noch mit Playstation Share aufgenommen, was bei meiner normalen PS4 leider nur in 720p war. Und da habe ich mir dann gedacht, nee, stopp. Äh, falls ihr euch fragt, wieso ähm, jetzt 1080 ist, ähm, ich spiele das Ganze am PC, auch für bessere äh, bessere Performance halt, ähm, mit Controller halt. Und bei so Taktikshootern wie Insurgency Sandstorm, was dann über nächste Woche kommen wird, mal wieder zusammen mit Luis. Äh, da bin ich eher so Maus und Tastatur, weil es auch langsamer ist. Ich weiß die Laufwege hier gar nicht mehr. Ich weiß nur noch die Wege auf Miami Strike, glaube ich. Also, basically, werde ich wahrscheinlich manche Wege nicht nutzen, weil weil ich denke, dass sie... Ich höre eine Waffe. das für eine Aussage? Moskau! Ey, ja! Die Map kenne ich noch. Aber ob ich sie noch kann, das ist ja... I said what's up, what's up? Y'all gonna step up, step up. I'm the best as they come. Call me blessed, I'm the one. Spittin' raps like the sun. Fire blasts out my tongue. Staying forever young. If you play me, you're done. Look out, I'm about to make it. I ain't faking. was breaking in. These have all been Waiting patiently to see me take it. I think that's i've been on some different shit i'm making beats filling seats man it's fucking lit and i proceed with my degree in making fire hits i think i got just what you need girl try a sip she drank the kool-aid i can see it on your lips she wanna party with the best I'm tripping hard on this She's beat and nice. my mind sling Back and forth from what I want and what I'm gonna get I keep my head down, grind up, moving on I keep my mind clear as I write every song Nothing's It's off limits, us. no opinions, nothing's wrong I free my mind every time, try to keep it going A hundred songs in a hundred weeks? What the fuck? Yo, how these dudes keep writing? Do they cheat or what? Nah, bitch, we just know how to get what we want We're good at what we do, cause it's never, we're I ain't playing anymore, I'ma shut the door, ignore all the fucking hitters, turn them into the corpses. So sore from ripping on these vocal cords, they're like swords cut deep as my words are born. I'm upset, cause ain't nobody heard of us yet. Y'all give a man purpose. Y'all make a man kill it when I'm performing these verses. It'd be a disservice if this music never surfaced to the top of this circus all this time. We'll i'ma a be first, bitch. All I do is work, this Party hard sure, bitch. Then back to the first bitch. They gon' need a nurse, quick. Put them in the no, no, Using every word you get heard by. Das ist so lächerlich, ich weiß wieder nicht, wo die Gegner sind. Ja, natürlich, da ist einer. Gut, hab ihn. Lol. Der war ja mal mega bad. Natürlich, das hasse ich halt. Die Leute campen und spielen so. Oder spielen so. Und ist immer noch da. Die Woche, wo dieses Video hier online kommt, kommt wahrscheinlich noch ein zweites Video, wenn erstens alles funktioniert. Und wenn das Video an einem Sonntag online kam, dann nicht. Aber wenn dieses Video an einem Samstag online kam, äh, dann wird morgen noch ein zweites Video kommen wahrscheinlich. Äh, falls nicht, äh, guckt bitte auf Instagram vorbei, da halte ich euch auf dem Laufenden. Ich spiele die äh, Resident Evil Demo. Hab einen Semtex-Abschluss. Ich spiele die Resident Evil Demo ähm, von Resident Evil Village. Bin ich sehr hyped drauf. Ich habe die anderen Teile nicht gespielt, als Disclaimer. Aber ähm, Resident Evil Village, das was ich bis jetzt gesehen habe, ich habe mir gedacht, das muss ich mir reinziehen. Und deswegen spiele ich jetzt erstmal die Demo. Ich habe wahrscheinlich auch eine Abstimmung gemacht, ob ich das machen soll. Auf Instagram sowohl als auch auf Twitter. Und ich hoffe, mal, die dies mit Ja ausgegangen, weil ich bin hyped halt auf das Game. Aber ansonsten würde ich es halt einfach privat spielen. Oh mein Gott. Hier sind die Gegner so schlecht auf einmal. Das, was man von Resident Evil Village gesehen hat, war eigentlich schon mega nice. Vor allem die Grafik mit Raytracing natürlich. So, mal gucken, wo die Gegner sind. Ich hoffe, die sitzen jetzt nicht alle irgendwo in der Ecke. Der hat 10-4. Das ist eine chillige Quote, würde ich sagen. Ja, Bruder, ich habe eine Spritze. Du nicht. Ja, da war, oh Gott, da äh, Vorräte. Der hat, glaube ich... Okay, lol. Ich dachte, der hat ein Boot. Jungs, bitte. Nein, nein, nein, nein, nein. Der ist ja immer noch... Oh Gott. Okay, mein Boden Luftgeschütz wird das Ganze aber wahrscheinlich überleben. Weil das steht da ja so in der Ecke, wenn da jetzt nicht unbedingt einer straight up hinläuft. Wird es das überleben. Ey, der ist da immer noch gewesen. Natürlich, zwei da hinten. Bin mal gespannt, wie Resident Evil bei euch ankommt. Weil ich bin ja eigentlich, ich spiele ja normalerweise nicht so Horror Games. Ich meine, man könnte theoretisch The Last of Us als Horror Game zählen. Aber. Okay, ich habe ihn nur im Augenblick gesehen. Aber war auch ein, ein nice time. Spiel. Ich habe es mittlerweile durch. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich mit den Videos dazu aufgehört. Ich weiß nicht, ob ich das auch in irgendeinem anderen Video gesagt habe. Aber. Ich wollte das dann doch privat durchspielen. Junge, haben gewonnen. Genau so wird's das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich gerne mit einem Like wissen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, lasst auch gerne ein Abo da. Und um wirklich keine Informationen mehr zu verpassen, schaut gerne auf äh, Instagram und Twitter vorbei. Da halte ich euch immer mit allen Infos auf dem Laufenden. Und joint auch gerne in den Discord-Server. Erster Link in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Pasch.